Willkommen Leute, mein Name ist Herthi und Ich begrüße euch zu einer neuen Skywars Challenge nach langer Zeit mal wieder. Heute spielen wir die No-Chest Challenge. Und das und auch ein paar kleine andere Randinfos seht ihr dann gleich in der ersten Runde. Bis gleich. So Leute, da sind wir jetzt in der ersten Runde auf der Map Summertime. Ähm, und ich mache mir erstmal direkt eine äh, Eisenspielzirkel und ein, ja, damit ich mich wehren kann, und baue erstmal die Dias ab und mache vielleicht pff, ein Helm, wird es wahrscheinlich nur werden jetzt. Hauptsache aber etwas. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht erstmal zu den anderen gehen und mir deren Dings Dias holen. Würde es sich, glaube ich, ein bisschen mehr lohnen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal zu dem. Ich habe übrigens das Crafter-Kit genommen, falls ich das noch nicht gesagt habe. Einfach weil man da Blöcke, Eisen und so alles hat und das einfach, ja, sehr gut ist. Und ich jetzt erstmal gucken muss, den hier zu töten. Nice. Da ist der erste Down. Ähm, dann gehen wir hier direkt mal runter. Und bauen mal wieder die Dias ab. Und jetzt haben wir acht. Da können wir uns nämlich jetzt ein von panzer machen. Nice. Ähm, wir mal neue rand -Infos. Wie Die sind jetzt nicht so extra wichtig, da ich dafür ein Video machen müsste. Aber ich habe jetzt neue Kopfhörer. Die werden wahrscheinlich auch bald verlinkt werden. Ich ähm, muss aber erstmal kämpfen und hier runter, weil das hier ist gerade ein bisschen schwer für mich. Hauptsache der geht weg. Nice. Ähm, diese Kopfhörer haben jetzt nicht so viel gekostet und die äh, neige eigentlich nur dafür, dass ich was höre. Denn mit meinen alten Kopfhörern konnte ich nur auf einer Seite hören, weil die andere Seite kaputt war. Und das war für Aufnahmen einfach richtig scheiße. Jetzt habe ich halt neue, ähm, die sogar mit dem bin ich sogar echt zufrieden bis jetzt. Ähm, und ja, dann das andere ist, es wird wahrscheinlich bald wieder mit Flash of Trash weitergehen. Ich weiß nicht, ob das noch äh, Leute von euch können, die neuen Zuschauer eher weniger. Flash of Trash ist ein Projekt, in dem ich damals... Ähm, beziehungsweise jetzt ja immer noch bald wieder ähm, Irgendwelche Flash-Games gespielt habe Und Die dann, sage ich mal, bewertet habe Ich habe jetzt dafür nicht wirklich so eine Punkte meistens gegeben Also ich habe damals so eine Punkte gegeben Das hat sich aber dann geändert Jetzt tue ich einfach nur sagen, ist es gut oder schlecht ähm, Und wie gesagt, da teste ich dann einfach Irgendwelche Flash-Games um zum Beispiel, falls ihr wissen wollt, wie sowas aussieht So ein Flash-Game Oder ob das vielleicht was für euch ist, falls ihr davon mal hört ähm, da könnt ihr halt das Video dann einfach schauen. Bin mal gespannt, ob ähm, ihr vielleicht auch Vorschläge für Flash Games habt. Wenn ihr zum euch denkt, okay, ähm, ich hab davon mal gehört, ich hab grad, das soll ganz cool sein, schau ich mal bei Herdion vorbei, der hat das ja gemacht. Ähm, und ja, also generell finde ich Flash Games auch ganz cool. Es kommt halt drauf an, was für welche es sind. Ähm, aber weil es mega gute sind, dann lohnt sich das auch wirklich, die zu spielen und dafür, dass sie auch kostenlos sind. Machen sie mega viel fun. Nice die liegen. Lava-Eimer. Die nehme ich mir natürlich gerne. Ähm, mal gucken, wo sind jetzt die Gegner? Das sind noch vier. ich ich mir meine Lava-Eimer mal hin. Ähm, ja. Die Sache ist, meine Blöcke gehen jetzt langsam aus. Das heißt, ich muss mir gleich irgendwelche Cobblestone-Blöcke abbauen. Ähm, und das wäre nicht so toll. So. Da sehe ich doch direkt mal ein ich gehe mal jetzt zu dem obwohl, nee, nee, komm ich brauch noch zwei Dias, dann habe ich nämlich nur oder drei, dann habe ich vielleicht sogar einen Helm, würde es glaube auch mehr lohnen muss jetzt mal hoffen, dass der jetzt nicht da oben ist, ich habe die Minecraft-Sounds ein bisschen leiser gestellt, deswegen kann es sein, dass ihr in der Folge jetzt keine Minecraft-Sounds hören werdet wenn ihr dann wirklich keine hört, tut mir das leid, ich habe es jetzt ein bisschen lauter gestellt, ich weiß nicht, ob es laut genug ist, ich will es aber auch jetzt nicht in der Aufnahme lauter machen das ist nämlich genauso blöd. Deswegen, ja, wenn nicht, dann wird sich das in der nächsten Folge wieder ändern. Und ich muss jetzt erstmal wieder hochkommen. Da. Rüstung. Items. Nice. Oh, die gute Items. Glaube ich. Ah, Schuhe. Blöcke oder irgendwas? Ich darf keine Truhen nutzen, das ist mein Problem. Ah, nichts Besonderes. Werfe ich hier mal unten hin. Dann bin ich mir zumindest ein bisschen sicher. So, so, so. Dann habe ich hier unten nochmal ein Lava. Einmal, das ist nice. Und da brauche ich jetzt noch 4 Dias. Oder bin ich auch voll Dias. Das ist gut. Habe ich den jetzt nicht bekommen? Scheiße. Hier muss ich wieder nochmal in die andere Basis gehen. Wenn ich da überhaupt hinkomme, habe ich. Ja, doch. Jetzt sollte ich hinkommen. Okay, nice. Dann habe ich jetzt Full dia Das ist. die Folge ist jetzt bestimmt ein bisschen langweilig, einfach weil ich keine Kisten looten, aber. Komm. Das ist jetzt meine erste Folge, die ich mal wirklich richtig farme. Also in den anderen Folgen habe ich nie wirklich gefarmt, sondern bin immer raufgegangen. das ist die Folge jetzt halt mal ein bisschen länger. Mich interessiert sogar so gerade, wo die sind. Ich habe halt keinen Kompass, konnte ich mir nicht rausholen. Da sehe ich. Da habe ich doch gerade noch einen irgendwas gesehen. Da, ja. Toll. Acht Level, Alter. Wenn jetzt irgendwo ein Enchante, dann wäre das so fucking OP. Okay. Ich habe keine Blöcke. Doch. Oh. oh. Oh. Nice. <lacht> Rip, Alter. Ich muss Kuchen essen, sonst regeneriere ich nicht ist er jetzt über mir, egal ich geh hoch. Er war über, er ist über mir. Ne, da ist er. Muss regen, sonst bin ich, ich hab's nur verloren. Ach nö, ach komm, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Du kannst dich verpissen. Ich hab Lava. Und ich weiß, wie man sie einsetzt. Ich habe so schlechtes Equipment. Komm her. Okay, nice. Haben wir jetzt schon mal angezündet, das heißt, er ist low. Ich glaub, das hat, ja, ich glaub er hat sich jetzt alles wieder geheilt, ein bisschen. Bin mal gespannt bin ich über ihm nice und hier kann er nicht mehr abbauen das ist gut ne kann er nicht mehr digga das ist gerade richtig spannend für mich zumindest, vielleicht für euch nicht so, aber für mich schon. Hätte ich jetzt TNT, da wäre das so nice. Da gehe ich nicht runter, der hat Low Ground. Komm, verreck, lol, lol. Ah fuck, egal, GG. Blöde Runde gewesen. Ähm, uh, naja, dann gehen wir mal direkt in die nächste Runde und wir sehen uns gleich. So, Leute, da sind wir dann jetzt in der zweiten Runde. Ah, fuck, ich hab nichts rausgenommen. Ich hab nichts rausgenommen, Leute. Ich hab nichts rausgenommen, das zählt. Das zählt doch nicht als... bluten Habt ihr... Das war einfach... Oh, oh Gott, ich hab mir fast die die Spitz gekommen. Das ist Reflex, Leute, es tut mir leid. Ich spiele immer mit... Ich Immer wenn ich spiele, öffne ich direkt eine Kiste. Das war jetzt einfach eine Flex, aber. Kommt, Leute, seid mir nicht zu so fies. Das, das geht doch. Ich meine, ich habe ja nichts rausgenommen. Und. Ja. Sorry. Aber ihr seht gut, Dias, das ist eine gute Map. Für meine Challenge. Meinst du erstmal ein Brustpanzer? Okay. Egal, ich gehe jetzt direkt zum Gegner. Es lohnt sich nicht. Jetzt nicht. 1000 Jahre lang zu equiten. Gehe, glaube direkt darüber. Oh. Ich darf nicht übertreiben mit dem Bauen. Okay, direkt immer rüber. ist aufpassen, da kommt von jeder Zeit jemand kommen. Okay, nice. die unser Perfekt. Oh, das tut so gut. Nice, nice, nice, nice. Oh, nice. Ist so drin? Perfekt. Immer sieben Dias pro Insel. Das ist perfekt. Nächste Insel könnte ich direkt vor dir sagen. Oh, warte mal. Ah, das ist ein Buspanzer. Den brauche ich genau nicht. <lacht> <lacht> nein! Nein! Ist nicht passiert! Nein! Was? Niemals! Nein! Nein! Ich laufe hier runter, laufe hier lang und dann laufe hier runter. Oh, bin ich dumm. <lacht> naja, Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Bis gleich! Ja, Leute, das war's es dann mit der heutigen Folge Skywars Challenges. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. In der ersten Runde war es halt ein bisschen länger, kam aber auch weit. In der zweiten Runde mit einem kleinen, klitzekleinen Fail. Ähm, noch gerade so ähm, eine schnelle Runde gemacht. Und jetzt im Halbfinale ein bisschen blöd ausgeschieden. Naja, trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Und teilt vielleicht auch meinen Kanal, Videos oder und so weiter. Damit halt ich ein bisschen, sag ich mal, Reichweite bekomme. Beziehungsweise, dass ich halt ein bisschen mehr Motivation bekomme mit neuen Leuten. Und dass sich unsere Community auch vergrößert. Äh, ja, das war's von mir. Und ich sage, ciao.